Herzlich willkommen zur Abschlusssession im Web 2.0-Kurs. Wir haben neun spannende Wochen hinter uns liegen. Und äh, ich gebe schon mal einen Ausblick. Wir werden noch eine Online-Umfrage machen. Das heißt, wir freuen uns auf Beteiligung nochmal. Und wir haben am Anfang heute einen Gast nochmal dabei. Mir persönlich war es sehr wichtig, dass wir uns von der Tool-Ebene ein bisschen wegbewegen. Äh, weil das ist nicht unsere normale Vorgehensweise, dass wir ein Tool nach dem anderen anschauen. Ich habe das schon mal gesagt, das ist wie wenn ich einen Raum gucke. Und denk, ach, was kann ich heute mal mit dem Flipchart machen? Sondern wir wollen eher auf eine höhere Ebene gucken. Erstens, wie kann man Tools kombinieren? Und eigentlich soll die Tool war ja eher aus dem Konzept kommen, welche Art von Kurs ich machen möchte. Und daraus soll sich entscheiden, welche Tools ich einsetze. Nur dazu müssen Sie natürlich die Tools alle kennen, um diese Entscheidung weise treffen zu können. Wo wir heute ein bisschen hinwollen, ist auf eine höhere Ebene nochmal, wie ihr sich lernen auch verändert. Und wir haben ganz viel Schule angeschaut, wir haben Hochschule angeschaut und wir haben Bildungseinrichtungen angeschaut. Und ähm, ich habe heute zu Gast, äh, haben wir Simon Jücker. Wir ähm, haben schon mal kooperiert. Er hat mich damals im Management 2.0 MOOC in die Eröffnungs- und Abschlusssession eingeladen. Das ist jetzt quasi die Gegeneinladung. Wir laden uns immer alle gegenseitig in unsere Online-Kurse ein. Und danke, dass es so spontan geklappt hat. Er hat einen Kurs veranstaltet, der sich an Unternehmen gerichtet hat oder Mitarbeiter in Unternehmen um zu schauen, ob eine Managementkultur sich ändert. Darüber kann er gleich selbst berichten. Und ist auch unterwegs mit ähm, Conneon, das ist eine, ähm, ist eine, eine Akademie auch, er berät Unternehmen in diesem Bereich. Am besten sagt er selbst ein bisschen was dazu. Und ist ganz stark aktiv auch im Bereich Wissensmanagement und auch die Nutzung von sozialen Medien in diesem Bereich. Deshalb würde ich jetzt gerne erstmal Simon die Gelegenheit geben, sein Tun und seine Aktivitäten ähm, selbst vorzustellen. Und dann geben wir mal ein bisschen, dass er berichten kann, rüber zu fragestellung wie Unternehmen heute Web 2.0 Tools überhaupt benutzen, ob sich da das Lernen auch verändert. Simon, danke, dass du zugesagt hast und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz den Teilnehmern vor und herzlich willkommen auch an alle Teilnehmer. Wir freuen uns, dass zur sechsten Sitzung so viele dabei sind. Ja, mache ich natürlich gerne. Danke für die Einladung auch. Mein Name ist Simon Dückert. Ich komme von der Firma Cognion in Nürnberg sitzen wir. Wir sind im Bereich Wissensmanagement tätig. Da hat vielleicht der eine oder andere gleich die Wissensdatenbank im Kopf oder solche Dinge. So sehen wir das Thema eigentlich nicht, sondern wir definieren Wissensmanagement als die Führung und Gestaltung von lernenden Organisationen. Das heißt, die Grundidee ist, dass Wissen und Lernen eigentlich der, sozusagen der Kernerfolgsfaktor für Unternehmen und Organisationen im 21. Jahrhundert ist und man eigentlich diese diese Lernprozesse an alle Stellen im Unternehmen bringen muss. Also so diese Trennung, die es vielleicht in vielen Unternehmen gibt. Man lernt nur, wenn man auf ein Training geht. Und das passiert ja nicht allzu oft in so einem typischen Wirtschaftsunternehmen im Jahr. Und den Rest der Zeit arbeitet man, das sozusagen aufzulösen und zu sagen, wenn wir 220 Tage im Unternehmen sind, sind es im Prinzip 220 Lerntage, die wir irgendwie unterstützen müssen. Und da sieht man halt schon in Unternehmen, dass also die typischen Personal- und Weiterbildungsabteilungen sich im Moment noch eher um diese formellen Kursangebote, den sprichwörtlichen Weiterbildungskatalog kümmern und so um dieses ganze informelle Lernen, Lernen am Arbeitsplatz, Lernen von Kollege zu Kollege und so weiter noch nicht. Und ich glaube, das ist ein spannendes Feld sozusagen für die sozialen Medien, aber auch die, die Bildungstheorie dahin mal vorzustoßen und zu schauen, was man da machen kann. Ich hatte in der Einladung zu der Session heute auch geschrieben, dass glaube ich, wichtig ist, wenn wir in Hochschule und Schule tätig sind, dass wir wissen, was in Unternehmen passiert, weil wir auch die Studierenden und die Schüler vorbereiten, Unternehmen später tätig zu werden und sich zu vernetzen. Und es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir sagen, sich zu vernetzen und übers Netz zu lernen, ist eine der wichtigsten Kulturtechniken heute. Und im Unternehmen bricht es plötzlich ab. Und deshalb meine erste Frage mal, ähm, siehst du, dass bestimmte Unternehmen oder Branchen da schneller vorangehen als andere und ähm, wenn du Unterschiede siehst, wo sind so die Hemmnisse auch, warum das nicht eingeführt wird und ich lade ab jetzt alle Teilnehmer ein, Fragen zu stellen. Wir haben heute keinen Input, keinen Vortrag in dem Sinne mit Folien, sondern von Anfang an diskutieren wir und ich würde einfach ein bisschen, ähm, ich bin mit Umbrüchen zu hören, also ich weiß nicht, was ich jetzt gerade da machen kann. Ähm, ich spreche langsamer. Und die Frage wäre auch, ob wir einen Wandel an der Stelle feststellen und alle können die ganze Zeit Fragen reingeben. Ich fange nur mal an mit der ersten Frage, sodass wir ein bisschen warm werden. Simon, gibt es Branchen, die viel machen? Gibt es Hemmnisse? Also im Prinzip würde ich sagen, natürlich in, in den Branchen, die sehr stark von, von Wissen abhängen, also hauptsächlich da, wo sich im Umfeld sehr viel wandelt, sei das jetzt Elektronik oder Automobil oder der Maschinenbau oder die Softwareentwicklung, Dort hat das Thema natürlich sehr viel mehr Bedeutung als anderswo. Ähm, wobei meine Beobachtung jetzt, äh, wir haben hauptsächlich mit Firmen im, im Ingenieurbereich, also so im technischen Bereich zu tun und dort äh, hauptsächlich eher mit den Größeren. Also ich kann jetzt auch nicht repräsentativ für den Mittelstand sprechen. Es geht eher so bei einigen tausend Mitarbeitern los, äh, die Firmen, mit denen wir zu tun haben. Aber dort kann man eigentlich fast durchwegs sagen, dass in den Bereichen ähm, Weiterbildung, ähm, Training und so weiter eher Sparen und eher Reduktion angesagt ist. Also das heißt, da achtet man eher drauf. Da werden Benchmarkings gemacht. Was geben denn die DAX 30 Unternehmen in Deutschland pro Mitarbeiter pro Jahr aus? Das ist erschreckend wenig. Und wie viel Zeit für Lernen und Weiterbildung wird denn da eingesetzt? Auch das ist erschreckend wenig und man versucht dort eher möglichst effizient und möglichst also man nennt es effizient möglichst kosteneffektiv unterwegs zu sein und meiner Meinung nach tut man da viel zu wenig. Ich habe mal als ein Beispiel rausgesucht, letztes Jahr hat das Institut der deutschen Wirtschaft so eine Erhebung gemacht und die sind darauf gekommen, dass der Schnitt der deutschen Wirtschaft 1035 Euro pro Mitarbeiter und Jahr für Weiterbildung ausgibt. Das sind Travel and Expenses, also die Reisekosten äh, inkludiert und äh, in Unternehmen, wo die Weiterbildung zur strategischen Personalplanung gehört, macht ein Mitarbeiter im Schnitt 33 Stunden Weiterbildung pro Jahr, das sind ungefähr 4,1 zu fünf Tage und wenn das nicht dazu gehört, nur 23 Stunden, das sind nicht mal drei Tage und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit so Ansätzen wie bei Google, die ja ihre sogenannte 20% Zeit haben, wo Mitarbeiter 20% ihrer Zeit für eigene Forschung, eigene Weiterbildung, eigene Projekte, eigene Innovationsthemen einsetzen können, wenn man das mal umrechnet, das sind 352 Stunden pro Jahr. Also das ist eine riesengroße Diskrepanz dazwischen. Und ich denke, da liegt schon auch der Grund drin, warum so Unternehmen wie Google einfach viel, viel innovativer und viel schneller unterwegs sind, als das vielleicht andere sind, für die das Thema Lernen nicht so wichtig ist oder nicht so eine hohe Bedeutung hat. Ich erlebe das auch in verschiedenen Kontexten, dass Unternehmen weniger bereit sind, Geld auszugeben im Weiterbildungsbereich. Die eine Frage, ich hätte es durch den Einsatz neuer Medien der Druck noch verschärft, also die Hoffnung, noch mehr Geld einzusparen. Und wird zugleich über Web 2.0-Tools oder soziale Netzwerke gehofft, dass sich Mitarbeiter auch mehr informell weiterbilden? Wird es gefördert oder eher, wenn wir hören, wir haben Handyverbot in Schulen und soziale Netzwerke werden als gefährlich betrachtet, in manchen Schulen wird abgestellt. Wie sieht das denn in Unternehmen aus? Gibt es konservative Unternehmen, die Facebook fürchten oder werden Unternehmen Mitarbeiter ermutigen, sich quasi auch informell in sozialen Netzwerken weiterzubilden. Siehst du da irgendwelche Trends oder Unterschiede? Ich habe mal ein kleines Zitat rausgesucht. Das war jetzt am vergangenen Woche am Montag in der Evangelischen Akademie Tutzingen am Starnberger See eine Tagung zum Thema Zusammenarbeit 2.0. Da war von zwei Unternehmen, die jetzt schon relativ lang mit dem Thema interne soziale Medien unterwegs sind, zwei Vertreter dabei, der Stefan Grabmeier, ehemals Deutsche Telekom. Und damals hat der Herr Sattelberger aus dem Personalbereich angefangen hat, das Thema soziale Medien zu treiben. Der andere war der Harald Schirmer von der Firma Continental, der dort im Personalbereich ist. Und der hat ein schönes Abschlusszitat in, seinem, in seiner Rede und hat da so sinngemäß gesagt, den Leuten mit auf den Weg gegeben, kümmern Sie sich um die HR-Manager in Ihrer Organisation, denn die HR ist weit, weit weg von sozialen Medien. Und ich glaube, das ist im Moment, äh, zumindest von den Organisationen, die ich kenne, kann man schon sagen, äh, repräsentativ, dass die, die sozialen Medienansätze in den Unternehmen eigentlich selten getrieben werden von HR und damit auch die Anwendungsfälle, also wofür setzt man diese Medien ein, weniger die Weiterbildung ist, sondern eher äh, meinetwegen die, die, die Koordination von Projekten, also so Communities für Projekte oder der Informationsaustausch in Abteilungen oder das Teilen von Links. Also da gibt es noch ganz, ganz wenige, die jetzt irgendwie so ein soziales Netzwerk nutzen, um da drin so etwas Ähnliches wie ein MOOC zu veranstalten oder ihre Blogs verwenden, um E-Portfolios damit zu machen. Das ist noch absolut die Ausnahme, glaube ich, aber auch eine große Chance für innovative Personalabteilungen, weil natürlich in immer mehr Unternehmen diese Werkzeuge mittlerweile einfach da sind. Ich denke mal, in in zwei, drei Jahren wird man bestimmt nicht mehr von Web 2.0 oder so sprechen, sondern das ist dann einfach da, so wie Telefon oder Fax. Ja. Und dann wird es darum gehen, was, was mache ich damit? Und das ist, glaube ich, eine große Chance, sozusagen als als Weiterbildungsverantwortliche darauf aufzusetzen und den Medien dann einfach auch für Weiterbildungen zu nutzen. Ja, jetzt hast du es erwähnt, dass manche Unternehmen auch Web 2.0-Tools oder soziale Netzwerke in dem Unternehmen für sich selbst nutzen, also wie eine Art Kopie von facebook innerbetrieblich bauen und die Perspektive, nach der ich auch noch gefragt habe, schicken die ihre Mitarbeiter raus? Es gibt durchaus die Überlegung zum Beispiel von Unis oder wenn wir den Weiterbildungsmarkt anschauen, dass Unternehmen ihre Teilnehmer, ihre Mitarbeiter ermutigen an MOOCs, also massiv Massive Open Online-Kurses teilzunehmen. Jetzt hat Lore zum Beispiel geschrieben, naja, viele Unternehmen blocken soziale Netzwerke aus Sicherheitsgründen. Also das sind so zwei Dimensionen, die ich sehe. Siehst du mehr, dass Unternehmen Mitarbeiter rausschicken und sagen, in bildet euch in sozialen Netzwerken weiter, sofern sie dann was freigeben? Oder würdest du eher sagen, Unternehmen versuchen, so ihre eigenen sozialen Netzwerke aufzubauen? Das wird wahrscheinlich auch von Unternehmensgröße abhängen. Also, Welches siehst du da irgendwelche Trends, die auch noch mit irgendwas abhängig in die Unternehmensgröße und Branchen? Also dieses äh, bewusste Rausschicken, dass man sagt, wir müssen jetzt einen Projektmanagementkurs nicht selber bauen, sondern da gibt es einen bei Stanford oder Harvard oder MIT oder so, dass es, also da stößt man nur ganz, ganz vereinzelt drauf. Das würde ich sagen, ist absolut kein Trend in der Breite. Ähm, wenn wir nochmal zurückschauen, so diese, wo sind so die Wurzeln, wo haben Unternehmen angefangen, in soziale Medien einzusetzen, kann man so grob sagen, das ungefähr mit acht bis zehn Jahren Versatz zum Web äh, diese Medien Einzug halten ins Unternehmen. Also wir haben so Mitte der 90er Jahre ungefähr die, das Aufkommen der Weblogs gehabt im Internet. Äh, Siemens beispielsweise mit der großen blog 100-Initiative. Äh, die sind da so 2004, 2005 gestartet, also ungefähr zehn Jahre später. Äh, wir hatten Ward Cunningham mit dem WikiWiki-Web im Internet 1998 ungefähr das war so 2007, 2008 war die große Wiki-Welle in Organisationen mit dem Scheffler wiki der siemens dem Fraport -Sky wiki dem Fraport-Sky-Wiki, also auch Mittelständler wie Flughafenbetreiber in Frankfurt. Und dann im Prinzip könnte man sagen, die Distanzen werden ein bisschen kürzer. So also Dinge wie LinkedIn, wie Facebook, das ist also Anfang des 21. Jahrhunderts aufgekommen und da kann man so sagen, ab 2010, 2011 fangen die an in unternehmens wie jetzt Continental, Bosch, Adidas Siemens mit dem Siemens TechnoWeb beispielsweise Einzug zu halten. Aber dort auch immer eher unter so Schlagworten wie Collaboration, das ist so ein typischer denglischer Begriff, der da oft äh, dran klebt und der im Prinzip eher so die Arbeit im Tagesgeschäft meint, also da wo man heute mit äh, sehr viel mit E-Mail und Office-Dokumenten in den Abteilungen hantiert und angefangen von der Urlaubsplanung, Stellvertreterliste, Prozessbeschreibungen, oder auch in Projekten mit Projektplänen, Aufgabenlisten, Protokollen von Besprechungen, sozusagen solche Prozesse zu ersetzen und da eben soziale Medien einzusetzen. Und dass man jetzt da so ähnliche Muster sieht, wie beispielsweise die Wikiversity, wo man Wiki-Plattformen einsetzt, um wirklich User-Generated Learning-Content aufzubauen, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz vereinzelt nur der Fall. Und dann auch... Ja. Und dann auch oft nicht getrieben von äh, den Personalverantwortlichen, sondern eher, äh, es fangen ja immer mehr Geschäftsbereiche an, äh, so im Kontext äh, Mitarbeiter, Mitarbeiter, ihre eigene Weiterbildung für Fachexperten zu machen. Ne? Und die haben dann oft überhaupt keinen Zugriff auf so vorhandene Learning Management Systeme und was es da alles gibt und nutzen dann halt das, was da ist und stellen fest, dass so ein Wiki oder so ein soziales Netzwerk vielleicht gar nicht viel schlechter geeignet ist als ein, Blackboard oder Moodle oder wie die anderen Systeme heißen. Also inzwischen habe ich hier auch an, an Fragen und du hast einen Punkt eben schon berührt. Und Matthias Fieth hat gerade auch beschrieben, ob ähm, dieses geringe Bildungsbudget, das in der A Abteilung da ist und dass die sich auch nicht zuständig fühlen, das hast du eben, oder es wird nicht von denen initiiert, hast du gesagt, ähm, auch vielleicht dadurch kommt, dass die Führungskräfte in den Fachabteilungen zuständig sind für die Qualifikation ihrer Mitarbeiter und die Qualität und nicht übrigens HA. Also ich habe selbst ein Projekt bei Daimler begleiten können mit einer Wiki-Einführung, da kam es auch aus der Fachabteilung und nicht von der HA-Abteilung. Wo würdest du denn diese Verantwortung verorten oder überhaupt die Initialzündung? Du hast eben schon gesagt eher in die Fachabteilung, oder? Ja, aus der Historie heraus würde ich sagen, gehört es natürlich schon eigentlich in Personalabteilungen, wenn man mal sagt, die haben im Wesentlichen so als einen Block die Personalverwaltung, also jeder will sein Geld am Ende des Monats haben, das ist ja auch so ganz oder auch das Recruiting, ne, neue Mitarbeiter äh, an Land zu werden, äh, aber eben auch die Personalentwicklung, wobei ich glaube, in der Praxis ähm, ist es doch eher so, dass diese Personalentwicklung, Weiterbildung äh, eher nicht so stark im Fokus steht. Ich hatte äh, in einem Unternehmen, da wird so alle drei Monate wird ein Barcamp durchgeführt und da ging es so darum, Leute, dass Leute berichten, bei einem Barcamp, was das Thema Web 2.0 im Unternehmen hatte, was so ihre ersten Schritte waren in, in diesen Medien. Und da hat einer berichtet, dass er äh, in seinem Blog im Intranet geschrieben hat, äh, dass er jetzt ein Projekt managen muss und da überhaupt keine Ausbildung hat. Und äh, dass er da eben sucht nach Möglichkeiten, wie er sich weiterbilden kann. Und ein anderer Mitarbeiter hat ihm dann einen Link geschickt zu einem externen Anbieter und dort hat er einen Kurs gemacht. Und da war er total glücklich, dass er auf kleinem Dienstweg sozusagen eine Lösung gefunden hat. In dem Barcamp war witzigerweise der Leiter Standortpersonal mit dabei und der hat gesagt, ja, wenn Sie da, wenn Sie da eine Weiterbildung suchen, warum haben Sie da nicht bei der HR-Abteilung mal angefragt? Und er hat nur mit großen Augen geguckt und hat gesagt, was hat HR denn mit Lernen zu tun? Und das, das hat in einem Satz zusammengefasst, wie wie sozusagen das Standing Neudeutsch, also die die Reputation, die die Personalabteilung in Bezug auf Lernen und Weiterbildung hat, jetzt in dieser einen Organisation war, dass die nicht mal mehr mit dem Thema in Verbindung gebracht wird. Ja, das hat auch, ähm, Lore Rest ist auch eine ganz wertvolle Expertin hier im Chat, die auch immer wieder ähm, solche Aspekte aufgreift und äh, das auch betont hat, dass die HA-Abteilung eher diese Ausbildungskataloge erstellen und gar nicht so stark an direkten Bedarf da sind. Und äh, ein Problem, das ich oft erlebt habe in Unternehmen, wo das aber aus den Fachabteilungen kommt, was ja erstmal positiv gesehen werden könnte, wir hatten das bei Daimler, dass dann aus verschiedenen Fachabteilungen Lösungen generiert werden, die dann teilweise nicht technisch miteinander abgestimmt sind. Also das kann auch sein, dass dann eine Vielzahl von Tools entstehen und es auch wieder sehr unübersichtlich wird in der Vielfalt. Das ist auch, wo Firmen ja teilweise der Unis zu diesem CIO reagieren. Also dass es also jemand gibt, der diese Informationsprozesse über alle Abteilungen ein bisschen in aller Hand hat. Das ja. ist dann sonst ein, ein Wildwuchs, weil sie alle bottom-up damit beginnen. Ich, ich habe noch eine Frage von Georg Ruder kurz, die gebe ich dir noch mit rein. Du kannst gleich antworten. Der interessiert sich dafür, wie ihr, wie du mit deiner Firma an diesen Stellen auch innovative Prozesse unterstützt und berätst. Das ist eine ganz konkrete Frage nach deiner Arbeit nochmal. Ich gebe dir die schon mal mit rein. Ja, also ähm, da greife ich mal den Ball auf und versuche beides in einem zu beantworten. Ähm, ich glaube, ich glaub, mit der zur Verfügung stehenden Ressource ist es natürlich viel einfacher auf den Weiterbildungskatalog, der dann oft mit externen Trainern hinterlegt ist, zu setzen, weil sich das natürlich relativ leicht organisieren lässt. Also das heißt, ich erstelle so einen Katalog, ich plane irgendwie Workshopräume, ich kaufe mir jemanden ein, der kommt mit PowerPoint vorbei und zeigt dort irgendwas und im Sinne des Reportings zähle ich dann, wie viele Mitarbeiter haben, wie viele Stunden im Klassenraum verbracht und überlege dann, ob das gut oder schlecht ist. Was ich da ganz hilfreich finde und das ist vielleicht eine Überleitung auch zu einem Projekt, was jetzt gerade läuft, das ist der sogenannte Adidas Learning Campus bei Adidas. Dem liegt eigentlich zugrunde die Idee dieses 70-20-10-Modells, wo man sagt, 10% des Lernens, die wir brauchen jetzt in, auf der Arbeit, findet in Kursen und durch Lesen von Lektüre statt. 20% des Lernens ist das Lernen von Kollegen. Also es gibt so Studien zum Beispiel, da schaut man sich an, wer, wer wird am schnellsten der beste Vertriebler. Das ist nicht un, unbedingt der, der äh, den besten Kurs besucht hat, sondern das ist der, der mit dem erfolgreichsten Vertriebler in einem Büro sitzt. Und der wird deswegen so gut, weil er sich eben abhören kann, wie agiert er im Telefon mit dem Kunden, was sind dessen Tipps und Tricks, was sind dessen Argumentationsketten. Äh, und 70 Prozent des Lernens nach diesem Modell zumindest findet eben statt on the Job, also das, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch äh, mit Learning by Doing bezeichnet und die Fehler, die man macht, so dieses Erfahrungswissen. Ich glaube, ein Dilemma ist, dass viele Personalabteilungen, Weiterbildungen eben 100% ihres Budgets auf diese 10% setzen, nämlich auf Kurse und Lektüre. Nun, im Kontext jetzt von dem Adidas Learning Campus, da hat der Christian Kuhner, der interne Verantwortliche, vor zwei Wochen einen Vortrag zugehalten, kann ich gerne den Link zum Video auch bereitstellen. Dort geht es eben genau darum, die Aktivitäten von HR auf diese fehlenden 90 Prozent auszurichten. Also da wird zum Beispiel an den Standorten unter dem Label Learning Campus in informelle Lernräume geschaffen, wo dann auch Workshop-Formate laufen, wo Design-Thinking-Workshops laufen, wo Literatur vorhanden ist, wo man organisiert, dass bestimmte Leute treffen zum Austausch und wo in der Regel keine, keine Frontalkurse stattfinden. Und wenn die stattfinden, die auch immer offen sind, das heißt, in jedem Kurs kann jeder Mitarbeiter einfach mit reingehen und kann da auch zuhören. Also dieses offene Lernen umzusetzen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt sozusagen vom Denken in Organisationen, die, die HL von diesen 10% Prozent formeller Weiterbildung sozusagen den Blick zu lenken auf die verbleibenden 90 Prozent informellen Lernens. Die Rest fragt direkt dazu, ob es hier ein Kontingent zum Lernen gibt für jeden Mitarbeiter. Ja, das ist auch eine interessante Geschichte, also wir sind mit der dem äh, Projekt gestartet mit der Metapher von Google, also wir haben gesagt, wir brauchen eine 20% Learning Time und wir brauchen ein Budget äh, für jeden Mitarbeiter, das er für sein Lernen einsetzen kann und er kann sich dann überlegen, ob er mit dem Budget einen Kurs bei HR bucht oder auf eine Konferenz fährt oder sich mit einem anderen Experten irgendwo trifft. Ähm, und das ist, glaube ich, fast noch wichtiger in dieser IW-Institut der Deutschen Wirtschaftsstudie, die ich vorhin erwähnt habe. Da wird zum Beispiel auch rausgearbeitet, dass ein größeres Problem eigentlich fast noch die Zeit ist als das Geld. Also Zeit legitimiert zu haben, um sich weiterzubilden. Und ich glaube, viele hängen, obwohl es so tolle Formate gibt wie MOOCs und Flip Classroom und so weiter, noch auf dem ganz traditionellen Klassenzimmer fest, weil das in vielen Unternehmen halt der einzige Ort ist, wo Lernen legitimiert ist. Also wo es in Ordnung ist, wenn ich hingehe zum Lernen und wenn ich in meiner Abteilung sitze und sitze den ganzen Tag vielleicht vor, äh, vor dem Rechner und schaue mir YouTube Videos an, da kann es mir schon mal passieren, dass ein Abteilungsleiter da vorbeikommt und sagt, hast du nichts zu arbeiten. Äh, und wenn ich dem dann sage, naja, ich lerne und dann sagt der vielleicht, naja, du schaust dir nur YouTube an. Und sofort habe ich da äh, sozusagen äh, den demotiviert oder ihm signalisiert, ich möchte nicht, dass du am Arbeitsplatz äh, lernst, sozusagen. Und dann wird dann versucht, entgegenzuwirken, indem man äh, halt unter so Schlagworten wie Performance-Support halt dann sagt, naja, die Videos werden immer kürzer und äh, das kann man ja dann auch in der Mittagspause lernen und so, was vielleicht für einfache Themen schon geht, aber komplexere Sachverhalte, glaube ich, äh, die kann ich halt nicht, nicht beliebig in ein 5 minuten video reinpressen und einen Multiple-Choice-Test am Ende und dann erwarten, dass Leute so, so das komplexe Thema gelernt haben. Momentan hage es an Fragen, ich gehe die mal nacheinander durch, also die erste Frage ist, ob ähm, die Lagerarbeiter zum Beispiel auch eingebunden werden, also geht es durch alle Hierarchiestufen und Bereiche oder ist es nur eine gewisse Auswahl von äh, Mitarbeitern, die da einbezogen sind und die andere Frage ist, ob es sowas wie Wissensstaffette, wie Beispiel VW gibt, ähm, ich kenne das selbst nicht, vielleicht kannst du es auch nochmal erklären, das Matthias Fried hat es gefragt. Mhm. Genau, also ähm, zu der ersten Frage, Lagerarbeiter kann ich nicht sagen, weil ich äh, mit dem Lager haben wir noch nichts zu tun gehabt, aber es gibt bei den äh, gut 40.000 Mitarbeitern schon äh, grob zwei Gruppen. Zum einen mal die Mitarbeiter, die in den Adidas stores natürlich arbeiten. Also jeder wird so in seiner Stadt wahrscheinlich irgendwo einen Adidas-Shop haben äh, beispielsweise. Und dort wird natürlich sehr viel äh, auch mit E-Learning-Konzerten gearbeitet, weil es da zum Beispiel darum geht, dass ich im Weihnachtsgeschäft... Leute, die vielleicht nur zwei Wochen da sind, um Spitzen zu unterstützen, die trotzdem in die Lage versetzen kann, um halt zu dem aktuellen Produktportfolio was sagen zu können. Also da ist man schon eher auf dem Nürnberger Trichter-Modell, wenn man so sagen will, und mit klassischen E-Learnings und Multiple-Choice-Tests. Das, worüber ich jetzt vorhin gesprochen habe, das ist eher die sagen wir mal die, der Vertrieb, die Entwicklung, also Forschung und Entwicklung äh, oder neue Adidas Beispiel für die WM jetzt beispielsweise äh, entwickelt worden ist, äh, oder auch die Projektierung, Projektteams, die äh, zum Beispiel der Olympiade begleiten oder jetzt die Fußballweltmeisterschaft begleiten. Und zu äh, dieser Wissenstafette kann ich äh, wohl was sagen, weil sie die, die äh, Uns heißt dieses Produkt Expert Debriefing, wir haben damals die Einführung bei Volkswagen gemacht, also das kenne es sehr gut. Das gibt es so in den Varianten Expert-Debriefing, wo es eher darum geht, Wissen einzelner Experten zu bewahren oder eben Project-Debriefing, wo es darum geht, Wissen aus Projekten zu bewahren. Ja, und das wird zum Beispiel jetzt in dem Kontext Adidas ist es dafür eingesetzt worden, jemand, der sogenannte Reference-Stores, also Shops in Herzogenaurach, die so dekoriert werden, wie dann weltweit in einer bestimmten Saison die Shops aussehen sollen, dort die Trainings macht. Ja, der das gemacht hat, der ist zum Beispiel, als er seine Position gewechselt hat, durch so ein Expert-Debriefing gelaufen. Es sind die ganzen per Video, per Audio, per Podcast, die ganzen Geschichten, die er ihm erzählt aus der Adidas-Historie, aufgenommen worden, im sozialen Intranet bereitgestellt worden, ja, damit eben zukünftige Leute, die jetzt die Ausbildung dieser Shopmanager machen, in Herzogenaurach, eben von diesem Wissen auch profitieren können. Also das ist, glaube ich, auch nochmal... Vielleicht ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wer aus den sozialen Medien den äh, sogenannten Longtail kennt. Äh, wenn man ihn nicht kennt, kann man danach googeln. Das ist so eine Kurve, die ist so vorne ziemlich steil und, und fällt dann so nach unten recht stark ab. Äh, wird meist bei Medien dafür verwendet, um zu zeigen, auf der X-Achse ist die Vielfalt der Themen, auf die, der Y-Achse die Anzahl der Leute, die das interessiert, das jeweilige Thema. Und vorne dieser Peak. Das sind die wenigen Themen, die alle interessieren und worauf sich dann die Massenmedien stürzen, kann man sagen. Das heißt, die Themen, die so in spiegel.de abgebildet sind, könnte man sagen. Und das sind jetzt, wenn man es so auf Weiterbildung transferiert, in der Regel auch die Themen, für die ich dann so vorgefertigte, standardisierte Kurse einkaufen kann. Also sowas wie, wie gehe ich mit Microsoft Office um, wie mache ich Projektmanagement, solche Dinge. Das, worüber ich jetzt gesprochen habe, wo so Expert-Debriefings eingesetzt werden, da hat man vielleicht einen Mitarbeiter. Im schlimmsten Fall muss das Wissen nur auf dessen einen transferiert werden oder halt auf eine sehr kleine Anzahl von Personen, wo es sich in der Regel nicht lohnt, ein Curriculum zu machen oder ein E-Learning oder sowas zu machen. Ne, wo, dann, wo man einfach aufgrund des Aufwands gar nicht Kurse entwickelt, sondern eher in so person zu Person wissenstransfer äh, investiert und das dann eben dokumentiert in Wikis, in Weblogs, in Podcasts. Ich habe noch die Frage, ob die Zeit, die die Lernenden investieren, dort auch dokumentiert werden. Das hat Sonja Gerber gefragt. Und eine andere Frage war, ich gebe die gleich mal rein, dass du siehst, wie viele da noch sind, ähm, wonach ausgewählt wird um, wer lernen kann, weil die Petra Bauer hat zum Beispiel geschrieben, es gab mal daneben, da gab es ein Schild, ich lerne jetzt. Und wer, welchen Mitarbeiter wird die Zeit bereitgestellt, wonach wird es ausgewählt? Und eine letzte Frage, falls du die Fragen vergisst, ich habe die notiert, ich erinnere dich, war noch, wie offen die Podcasts bereitgestellt werden. Also wie viel Zeit bekommen die Mitarbeiter, wird es dokumentiert und wie offen sind die Konten? Also, ähm, ich habe vorhin schon mal angedeutet, wir sind gestartet mit so einer 20% Learning Time, die ist ein bisschen gekürzt worden, heißt jetzt 10% Learning and Sharing Time, also 10% der Arbeitszeit und das ist unabhängig davon, was für ein Mitarbeiter ich bin. Äh, einer der Kernslogans, da kann ich auch gern, wer schauen mag, im Adidas Group Blog, äh, haben wir das mal äh, gepostet, so eine Infografik zu dem New Way of Learning bei Adidas. Äh, da ist so eine der Kernaussagen, you learn, we grow. Also die Grundidee, dass der Wachstum und der Erfolg der Organisation davon abhängt, dass der Einzelne lernt und das ist unabhängig von seiner Funktion, unabhängig von seiner Hierarchiestufe und gilt sozusagen für jeden Mitarbeiter und wird auch in die Mitarbeitergespräche eingetrachtet, wo man praktisch abfragt, dann auch, ob entsprechend die Zeit gegeben wird oder nicht. Die letzte Frage, Moment, muss ich muss kurz überlegen. Wie offen die Podcasts sind? Ja, Podcasts, also es gibt im, es wird in dem Video auch schon erklärt, ähm, es gibt innerhalb des äh, A-Life, des sozialen Intranets von Adidas, gibt es eine Sektion mit sogenannten Learning Kits. Ähm, und diese Learning Kits kann man sich so ähnlich vorstellen wie ähm, eine MOOC-Seite, könnte man sagen. Also die haben immer einen, ein Thema, die haben eine Kurzbeschreibung, die haben Einführungsvideo. Die haben dann einen sogenannten Ressourcenpool. Das können Texte sein, Videos sein, Audioschnitze sein, auch Word-Dokumente sein, PowerPoint-Präsentationen. Und dann gibt es sogenannte Lernpfade dadurch. Das heißt, das sind so didaktische Pfade, wie ich mich durch diesen Ressourcenpool arbeiten kann, was einen aber nicht ab abhält, auch einfach alles anzuschauen oder nur ein Dokument auszuwählen. Und der dritte Teil dieser Learning Kits ist ein offenes Diskussionsforum. Diese drei Elemente sind auf der Startseite abgebildet. Also... Die Einführung oben, Diskussionsforum an der Seite, Ressourcenpool an der anderen und die sind komplett offen. Also das heißt, jedes Learning Kit ist für jeden Mitarbeiter offen. Es okay. auch interessante Diskussionen äh, am Anfang, ob da zum Beispiel auch die Führungskräfte, Entwicklungsschulungen drin sein sollen oder nicht. weil Das ist ja manchmal auch ein heiliger Zahl, was erzählt man den Führungskräften, aber auch die werden da reinkommen. Was nicht heißt, dass jeder Mitarbeiter auch an jedem Kurs, zu dem es natürlich auch Präsenzeinheiten gibt, auch teilnehmen kann. Aber die Materialien sind so ähnlich wie, äh, als Beispiel war dort die MIT Open Courseware Initiative. Die Materialien sind für alle frei, äh, damit einfach jeder sich das anschauen kann und auch vorneweg gucken kann, ist das ein Kurs, der für mich interessant ist oder nicht. Das ist natürlich für die Trainer auch ein gewisses Umschalten im Kopf ähm, sozusagen sich nicht über den nicht über den Inhalt in ihren PowerPoints zu definieren, sondern äh, und damit dann zu sagen, wenn ich jetzt meine Schulungsunterlagen freigebe, äh, warum soll noch jemand in mein Training kommen? Äh, sondern der Mehrwert muss natürlich die Person sein und die Performance, die sie im Training abliefert. Und in dem Moment, wo ich das ganze Training durch die Freigabe einer PowerPoint-Folie ersetzen kann, muss man sagen, ja dann brauche ich auch das Training nicht mehr. Dann habe ich Zeit gespart. Inwald. Ich schaue auf die Uhr, weil du musst um 40 weg und das verspreche ich dir auch, dass wir es einhalten. Deshalb noch eine letzte um, Impuls nochmal. Sonja Gerber hat es vor einer Weile schon mal angeregt. Du hast es zum Teil schon beantwortet. Monika König hatte gefragt, wie offen ist das? Sie das ist haben ja im Prinzip beantwortet. Aber Sonja Gerber hat auch darauf hingewiesen, dass es eine Chance ja auch ist, über Web 2.0 Tools nach außen das als Werbekanal zu öffnen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, an welchen Stellen werden Unternehmen selbst MOOCs anbieten und die auch öffentlich machen? Mux, die sie vielleicht für ihre eigenen Teilnehmer, also für ihre Mitarbeiter entwickeln, die aber auch einfach dann öffentlich sind, wo andere teilnehmen können und auch vielleicht als Kundenbindungsinstrument oder als ähm, Profilbildung, wie Hochschulen das nutzen. Aber also ich kann meinen letzten Blick nochmal auf die Perspektive werfen. Welche Unternehmen meinst du, werden sich nach außen öffnen, werden das Unternehmen machen, wenn ja wozu? Und es ist auch ein Instrument vom Marketing und Kundenbindung. Bisschen hast du das ja jetzt schon mit Adidas auch angedeutet. Aber ich kann mir den Aspekt noch mal so ein bisschen anschauen, für welche Unternehmen das auch in Frage kommt. Vermut man mal nur für die Großen. Mhm. Das würde ich gar nicht mal sagen. Also ich, die Beispiele, die ich bringe, kommen halt eher mit den Großen. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich halt hau wiederum hauptsächlich mit denen zu tun habe. Also vielleicht ist einer von den Teilnehmern dabei, der ein bisschen von den kleineren Unternehmen auch berichten kann. Ähm, ich glaube, die Öffnung, äh, Öffnung ist in zweierlei Richtungen interessant. Wir haben zum einen mal äh, daran gearbeitet, dass sogenannte Instructional Designer, die bisher äh, E-Learning-Kurse für intern produziert haben, dass die, bevor sie Content produzieren, auch mal nach draußen gucken äh, und so mit der Idee unterwegs sind, gibt es da nicht einen TED-Talk, einen MOOC-Kurs, ein Wiki-Book, ähm, was man verwenden könnte, ein bisschen Kontext außenrum bauen, um dann gar keinen eigenen Inhalt zu erzeugen. Das ist schon mal ein gewisser kultureller Wandel, weil sich viele Instructional Designer natürlich darüber definieren, so ähnlich wie Journalisten auch, wirklich Content selber zu produzieren. Aber da gibt es jetzt mittlerweile Übersichten mit freien Lehr- und Lernmaterialien und auch Vorgehensweisen, wie man dann checken kann, sind die Lizenzen so, dass ich sie im Unternehmen verwenden kann, was muss ich machen, wenn ich die Sachen weiter bearbeiten will und so weiter und so weiter. Und diese Öffnung nach außen, da gebe ich dir recht, da sind viele natürlich noch ein bisschen zaghaft, weil sie so befürchten, sehr viel von ihrem Know-how freizugeben. Also das passiert, glaube ich, erst schrittweise. Ich sage mal, in dem Netzwerk der Firmen, die da mit ja, HR und Weiterbildung recht innovativ unterwegs sind, geht da schon einiges. Zum Beispiel war auch neulich bei uns der Reza Musavian von der Telekom, die dort gerade den Magenta mooc machen, mit dreieinhalbtausend Mitarbeitern ungefähr intern und wo beispielsweise von Adidas Leute dabei sind, die an dem MOOC mitmachen, was sehr ungewöhnlich ist. Und umgekehrt auf dem Adidas Learning Campus in Herzogenaurach waren jetzt auch schon mehrere Unternehmen, die wiederum dort in dem Learning Campus Dinge getan haben. Also man von einem Energieerzeuger eine Gruppe Unternehmenskommunikateure da, die da was gemacht haben. Demnächst wird von einem Maschinenbauer ein Team da sein, die einen Strategieworkshop workshop im Learning Campus machen. Also da sind wir so am Experimentieren, wie, wie viel Offenheit geht in so einem Firmenkontext, wo normalerweise halt schon noch das Werksgelände und der Werksausweis äh, bzw. der besucherschein wenn ich als Externer komme, äh, der Mechanismus sind, um, um da einfach reinzukommen. Und wir haben auch gemerkt, wir haben äh, versucht viel von dem Projekt, also dieses Learning Campus Projekt ist äh, gestartet damit, dass wir eine einen blog gemacht haben im öffentlichen Adidas-Group-Blog und die Welt gefragt haben, äh, was müsste denn Adidas tun, um wirklich einen innovativen Lernansatz äh, zu produzieren? Äh, und da waren ganz viele Leute, Harold Yard, äh, David Weinberger, hat sich da eingekriegt, ähm, die da ihre Meinung äh, kundgetan haben. Und das sind natürlich alles Leute, die jetzt auch nachfragen, was ist denn daraus geworden und auch mal kommen wollen, vor kommen wollen. Wir haben im Juli 21. bis 25. Juli, die Global Week of Learning, wo es dann auch ganz viel so Veranstaltungen gibt, wo wir auch Videos machen und filmen und die dann eben auch wiederum über Blog und YouTube nach außen spielen wollen. Aber da muss man, glaube ich, in vielen Organisationen, das hat jetzt nichts mit Adidas zu tun, sondern generell da, wo man gewohnt ist, dass es eher so die Marketing- oder PR-Menschen sind, die mit einer kontrollierten Stimme nach außen sprechen, sich langsam daran tasten, zu sagen, man lässt jetzt auch solche Lernaktivitäten zum Beispiel ins Internet durchscheinen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Vorhin war, glaube ich, im Chat der Post, die Social Media nur eine neue, neue Art Werbung zu machen. Das ist natürlich die Wurzel, wo sich Unternehmen angefangen haben, damit zu beschäftigen. Also da, wo sie heute vielleicht oder vorgestern Pressemitteilungen per PDF gemacht haben, die vielleicht zusätzlich zu twittern. Und ähm, wenn man sich anschaut, die MOOCs, die beispielsweise SAP äh, über, über SAP Open Learn oder mit dem HPE zusammen macht, äh, die haben natürlich schon äh, die Idee, Leute in ihren Technologien wie zum Beispiel HANA auszubilden, damit die natürlich bei, bei SAP dann hinterher auch diese Produkte kaufen. Oder äh, Festo, die sind äh, dabei, in Afrika solche Lernzentren aufzubauen, weil sie sagen, wenn Afrika mal von der Entwicklung so weit ist, dass sie ihre Hochtechnologie brauchen, brauchen wir auch Techniker vor Ort die dann dort Service machen können. Also das ist so ein bisschen längerfristiger gedacht, weil das sicher nicht mehr dieses Jahrzehnt passiert, sondern dann eher ein nächstes. Äh, nur um Industriemechaniker oder Mechatroniker irgendwo auszubilden, brauche ich natürlich auch eine Weile. Ne? Das heißt nicht, wenn ich eine Woche mal einen MOOC mache äh, und dann glaube ich habe da irgendwie einen ausgebildeten Mechatroniker in Afrika sitzen. Ja, ja, vielen Dank, dass so ziemlich alle Fragen beantwortet, die ich gesehen habe. Die Beatrice, ich hat noch vor, was man an KMU ist, aber du hast gesagt, du hast ja mehr mit den großen Unternehmen zu tun. Matthias Zwiet hat noch darauf hingewiesen, dass ähm, man natürlich auch eine Menge Montage, Bedienungsanleitung stellen kann und sich dadurch auch anfragen und so weiter vermindern. Ähm, ähm, ich finde es wirklich spannend, was ich selbst erlebe in diesem Kontext, dass gar nicht mehr so klar war, welche Abteilung zuständig war. Ob die Personalentwicklung oder die Marketingabteilung oder das Informationsmanagement. Also ich habe erlebt in Projekten dass man fast alle Abteilungen an den Tisch kriegen musste, weil die Zuständigkeiten unklar waren, weil auch der Übergang zwischen Informieren und Lernen plötzlich verschwand oder unklar wurde. Und das finde ich spannend, wenn es dann auch eine Konvergenz von diesen Prozessen stattfindet zwischen Lernen und Wissensmanagement. Das war auch ein Grund. deshalb ähm, habe ich gedacht, du bist so ideal als Besetzung, weil du in beiden Feldern unterwegs bist. Ja. Ja. Also da vielleicht zwei, zwei kleine Tipps noch. Ich halte es mal hier gerade in die Kamera, was man lesen kann. Schick ähm, uns noch. Ich stelle es in den Blog dann auch. Genau. Ähm, wir haben in 2012 ein Benchlearning-Projekt gemacht, wo wir mit zehn Firmen versucht haben herauszufinden, wofür nutzen die eigentlich soziale Medien äh, und haben eigentlich wissen oder verstehen Wissensmanagement immer als Brückenbauerdisziplin. Das ist keine neue Stabsstelle neben HR oder IT, äh, sondern da geht es eigentlich darum, sich anzuschauen. Wo im Strategieprozess, wo in der IT, wo in der Weiterbildung, wo in der Unternehmenskommunikation, wo in der Führung wird noch nicht dem Thema Wissen und Lernen genug Bedeutung beigemessen und hatten in dem Projekt zum Beispiel gesagt, wir nehmen da nur Firmen rein, die äh, Vertreter aus IT, Unternehmenskommunikation und HR in das Projekt entsenden. Und das war natürlich auch manchmal lustig, weil von einer Firma, da Leute am Tisch saßen und man hatte das Gefühl, die sprechen über drei verschiedene Projekte. Ja, weil die Personalbrille eine ganz andere ist als die IT-Brille und eine ganz andere als die Kommunikationsbrille. Und Ich glaube, das muss man in Unternehmen auch erstmal lernen. Und äh, vielleicht noch ein Tipp in Richtung KMUs. Es gibt eine Plattform, die heißt e20cases.org. Dort sammeln Universitäten wie die ähm, Universität der Bundeswehr München oder die Hochschule St. Gallen, ähm, die sammeln dort Fallbeispiele von Enterprise 2.0. Cases, da sind auch einige zig schon zusammengekommen und die kann man filtern nach verschiedenen Kategorien. Also kann man sagen, zeig mir alle Fallbeispiele, die mit Wiki zu tun haben oder mit Blogs zu tun haben. Die kann man aber auch nach Firmengröße oder Branche filtern. Und da, wo ich heute vielleicht zu KMUs so und kleinen Unternehmen nicht so viel sagen konnte, findet man vielleicht da den einen oder anderen Hinweis oder spannende Fallstudie von Unternehmen eben in der Firmengröße. Also Wenn du uns noch dieses, äh, den Link auf das Video bereitstellen kannst und diese Quellen wäre toll, vielleicht meldest du es mir, ich stelle es dann in den Blog oder wie das ist, was auch also immer. Ja. Und ich gucke auf die Uhr, wir würden dich gerne entlassen, weil ich hatte versprochen, dass du pünktlich weg kannst und tausend Dank, das war total spannend, Twitter-Kanal verstummte, weil es so spannend war, dir zuzuhören. Also bitte sagen. Danke. Wenn <lacht> <Das lacht> jemand noch, noch Fragen hat, wie gesagt, die Sachen stelle ich alle bereit. Einfach nochmal schreiben auf Twitter oder per E-Mail oder wie auch immer. Beantworte ich gerne. Ja, Vielen, vielen Dank. Gut, danke schön. Danke schön.